In dieser Übungsaufgabe geht es um den Wertverlust des Anlagevermögens, quantifiziert durch die Abschreibung. Bei linearer Abschreibung werden die Anschaffungskosten des Anlagegutes gleichmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt. Wir können den Betrag der AFA, des Aufwands für Abschreibung, einfach berechnen als Anschaffungskosten durch Nutzungsdauer. In unserem Beispiel 900.000 Euro durch 12 Jahre, 75.000 Euro pro Jahr. Wir können das Ganze auch prozentual formulieren. Der lineare AFA-Satz ist 100% durch die Nutzungsdauer, also 8,33%. Und die lineare AFA ist dann AFA-Satz mal Anschaffungskosten. Die AFA beschreibt den Wertverlust pro Jahr. Der Restwert oder Buchwert des Anlagegutes errechnet sich immer aus Anschaffungskosten minus der Summe der AFA-Beträge. Beziehungsweise als Restwert des Vorjahrs minus aktuelle AFA. Wir berechnen die lineare AFA für unsere Anlage im ersten Jahr 75.000 €, der Restwert nach einem Jahr 900.000 minus 75.000 gleich 825.000 Euro. die lineare AFA im zweiten Jahr unverändert 75.000 Euro, der Restwert 75.000 € weniger, also 750.000 Euro. Bei der degressiven Abschreibung verliert ein Anlagegut am Anfang der Nutzungsdauer mehr an Wert als am Ende der Nutzungsdauer. Bei der geometrisch-degressiven AFA ist der AFA-Satz in Prozent konstant. Der AFA-Wert berechnet sich aber immer auf den Restwert des Anlagegutes. Üblicherweise liegt der degressive AFA-Satz deutlich höher als der lineare AFA-Satz. Etwa ein Faktor 2,5 oder 3 sind üblich. Für unsere Anlage wäre der degressive AFA-Satz also 20,833%. Die degressive AFA rechnet sich immer aus dem AFA-Satz multipliziert mit dem Restwert. Und der Restwert ergibt sich wie bei der linearen AFA auch aus den Anschaffungskosten minus der Summe der AFA-Beträge bzw. aus dem Restwert des Vorjahres minus der aktuellen AFA. Wir berechnen für unsere Anlage Anlagegut die degressive AFA im ersten Jahr 20,833% auf die Anschaffungskosten entsprechend 187.500 Euro. Der Restwert nach einem Jahr sind 712.500. Die AFA im zweiten Jahr berechnet sich aus dem AFA-Satz 20,833% und multipliziert mit dem Restwert 712.500 zu 148.437,50 Euro. Den Restwert des zweiten Jahres errechnen wir wie gehabt als Differenz aus dem Restwert des ersten Jahres und der aktuellen AFA zu 564.000 Euro. Lineare und degressive AFA im Vergleich bei